Willkommen zurück zu Metopia. Wir sind hier stehen geblieben. Und wir machen jetzt weiter. Ich gehe mal davon aus: Schlossblick-Ebene. Dass ihr alle wisst, wo wir sind. Sonst steht es ja auch noch mal in der Mitte drauf. Auf geht's! Nach dieser Höhle können wir erstmal ein bisschen frische Luft gebrauchen. Ich werde jetzt Hündchen knuddeln. Wie schön! Wenn wir dieses Gesicht finden, haben wir alle beisammen. Das ist echt kein Zuckerschnecken. Hoffentlich macht uns das Letzte keine Probleme. Und was, wenn es an einem unfassbar fiesen Mega-Monster klebt? Musstest du das jetzt unbedingt sagen? Oh no. Was, wenn sie recht hat? Jetzt eine Tasse Tee. Das sehe ich ganz genauso. Wir sind wohl schon da. Oh nein, Gomme HD. <lacht> Wiedersehen macht Freude, Trollaloi. Nicht schon wieder. Hm. Welch erbärmliches Bild ihr abgebt. Da muss ich gar nicht selbst eingreifen. Ich schicke einen Vertreter ins Gefecht. Der wird euch problemlos erledigen. Moment, Holzaxt. Restleg. Position 1. Position 2. Okay. Oh je, mein je. Das da hinten muss wohl Schloss Anfangs sein, oder? Der Faulenzer von König wird sich noch ganz schön wundern. Ich habe eine grandose Überraschung für ihn. <lacht> Komm immer! Verdammt! Das letzte Gesicht! Und was hat er da gespawnt? Muffetgeist! Zusammen mit ganz vielen Apfelgelees. Blitz! Nice, nice, nice, nice. Das kommt davon. Ah, Mist, ich hab nicht drauf reagiert. Heiße Haue! Nice! Oh, das mache ich viel Damage. Oh no. Streuer. Neue Technik. Schützender Schild. Gegen mich kommst du nicht an. Okay, leider kommen wir es dann noch nicht sehen. Muss auf jeden Fall Freddy heilen. Das ist sehr wichtig. Mich ein bisschen auch. Muss ein MP für alle. Wäre gar nicht ganz klug. Ja, passt eigentlich. So ziemlich bis erste. Eine Falle. Aha. Ich schieße nochmal Feuer. Auf ihn? Oder auf sie? Feuer! Nice. Du, du, du, du. Erster Beistand. Loben. Gut gemacht, Maike. Wow! Senpai noticed me. Oh, oh. oh nein! Er greift noch mal an. Ah, oh, verdammt. Er macht so viel Damage. Oh, sie freut sich. Ich sehe jetzt stärker. Und wird sich diesmal mehr Mü Mühe geben. Ich mehr so viel davon. Ich darf die jetzt nicht mehr verschwenden. Lassen wir's es. Ja, da geschafft. Kleiner Snack. Hau rein. Kästlich. Schön. tja Beide Slimes sind weg. Und eine war schon weg. Ja, es kam davon. Gut gelaunt und voller Energie. Oh 26, Yo. Das müssen Wir alle loben wir lernen. Feuer, haha, in die Falle getappt. Oder noch einmal. Oh nein! Mein Stick driftet. Nicht kühlen. Okay, noch nicht kühlen. Ich muss ihn wieder beleben. Nicht dass er keine Erfahrung am Ende bekommt. Ist mir nicht so gut. Okay, let's go, weitermachen. Bäm! Er lebt noch. Komm, Meike! Beende es! Bam! 35! Vielen Dank! Nice! Nur ein paar Kratzer. Und alle kriegen natürlich ein Level up. Schönheitsschlaf gelernt. Lass einen Feind einschlafen und so HP wiederherstellen. Äh, ob das so gut ist? Schön. Gebratene Banane gelernt. Verbessere Geschmack und Effekt verzerrter hb bananen Schön. Und 60 Bonuserfahrung. Das ist viel. Wer kriegt das? Alle sind ziemlich gleich auf. Ja, ich kick das, denn ich bin das Ebenbild von Mike. Das ist gar nicht mal so viel. Teufelstörtchen, Sternchen und Schleimgelee. Alles klar. Damit haben wir alle Gesichter gerettet der Stadt. Und finden natürlich hier, mitten im Nirgendwo, ein Gasthaus. Ich meine, wo denn auch sonst? Und ich und Freddy? Ich und Frederik verstehen uns jetzt besser. Jetzt sind wir Bekannte und kümmern uns umeinander. Ach, ist das schön hier. Oh, Wir machen Übungen. Das sieht so dumm aus. Sollte unsere Körper zu stehlen. Lass uns die Welt retten. Training, hurra! Beim gemeinsamen Training lernen sich beide näher kennen. Schön, schön, schön. Gefällt mir. Lassen wir die mal so in die Reihenfolge. Ein Eisenzauberstab hätte ich gerne. Den spendiere ich dir doch. Du schön mehr reinhau. <lacht> Uniform? Nein, du bleibst in der Uniform, oder weißt du was? Ich gönne sie dir, aber du wirst sie nicht anziehen. Ich will nicht. <lacht> ich will, dass er weiterhin so aussieht. <lacht> Perfekt. Okay. Dann gehen wir jetzt ein bisschen voll an und dann können wir gleich ins Schloss. Süß, klebrig, lecker. Hinterher das Zähneputzen nicht vergessen. Das kann äh, Freddy essen. <lacht> Hochzufrieden damit. Oh, nice. Zwei Dinger ab. Ich habe das noch nicht probiert wie oh, schmeckt den das noch nicht probiert und den schmeckt's. und das haben wir alles schon probiert alles klar so nice Spiel ab wunderschön wunderschön machen wir weiter schön weiter heiter machen hier oh, ich verstehe mich mit allen gut ein mitglied seines teams erreichte einen beziehungslevel von vier mit drei mitstreitern ja ich Blum! Ach, übrigens, ihr seht ja überall diese gelben Flaggen. Ich habe von einem Kollegen, Iggy Elch, Iggy Kellerkind, habe ich äh, die Info bekommen, dass ich doch alle äh, Orte, wo man ein Level rein kann, doch diese Flaggen hochmachen soll. Ich, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich warte da lieber auf die Kommentare von euch. Ich bin mir doch noch nicht sicher. Man kann ja halt ein bisschen noch ein bisschen Items oder Gold Goldheit halt bekommen. Wie so kleine Truhen. Also hier gäbe es zum Beispiel noch was. Oder hier. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen will, um ehrlich zu sein. Jetzt gerade habe ich keine Lust dazu. Deshalb lasse ich es erstmal. Schreibt mir auf jeden Fall rein, ob das wichtig ist. Ob ich das noch nachholen soll. Und ja. das kriegen wir erstmal. Das gehen wir erstmal Muffet ihr Gesicht zurück. Damit sie wieder schön Spinnen verkaufen kann. Gemacht von Spinnen. Für Spinnen. Sponsored von Spinnen. Wunderbarer Tag! Ich habe mein Lächeln wieder. Ich könnte vor Freude jauchzen. Abenteurer, du hast so viel für uns getan. Deshalb möchte ich mich hier mit der Käfig zeigen. Zwei Stachel Eintöpfe mit einem Sternchen. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet! Also zumindest den anfangs. Nun ist diese Stadt wieder fröhlich. Sagen wir was anderes eigentlich? Plötzlich auftauchte. Wir sind der Name? am Gomma HD, oder? Wo ist er noch hergekommen? Hm. Na, Hauptsache, er kommt nie wieder. Ja, aber echt so. Ich bin der Tag. Aha. Jetzt kann ich lächeln? Insofern habe ich eigenes nachzuholen. Okay, ich glaube, die sagen nicht wirklich besondere neue Sachen. Deshalb lassen wir die hier rumtanzen. Oh, Abenteurer, meine Augen sehen Erfreuliches. Die Lage in der Stadt hat sich normalisiert. Das sind wirklich ganz hervorragende Neuigkeiten. Das heißt, nun ist wieder alles in Ordnung? Naja, der dunkle Fürst ist zum Schloss aufgebrochen. Was? Das ist aber ganz schlecht. Wir sind erledigt. Oh je, Mini. Abenteurer könntest du wohl die Verfolgung des dunklen Fürsten aufnehmen. Aber klar. So lob ich es mir. Hurra, Brief des Bürgermeisters erhalten. Hier, das wirst du brauchen, damit die Demo nicht endet und du weiterspielen kannst. Du hast ja jetzt 50 Euro für Spaß geben. Aber sei euch das vorsichtig verstanden. Aber klar. Damit können wir nun weiterziehen. Aber was ist denn hier los? Auf geht's. Hier ist anscheinend noch ein Bonuslevel. Wo stecken die Monster? Es geht doch nichts über einen spannenden Spaziergang. Was mag das für ein Geräusch sein? Das will überprüft werden. Oh nein! Ein Pferd in Not! Ist ein Pferd männlich oder weiblich? Kann später geändert werden. Männlich. Zeit, das Aussehen des Pferdes zu bestimmen. Oh mein Gott, Leute. Unser eigenes Pferd. Neu zu der Switch-Version von Tomodachi Live. Äh, ja, geiles Spiel. Äh, Mitopia. Tomodachi Live noch nicht. Wie <lacht> <Mitopia. lacht> äh, kann man nun Pferde haben? Ich glaube aber nur ein Pferd kann man haben. Mein Pferd ist ein besonderes Pferd. Mein Pferd ist ein, ja, ein wandl wandelndes, ja, wie sagt man? Also mein Pferd kann... Formen verändern. Ja. Hm. Ja. Ich muss erstmal gucken, was es so alles gibt hier. Bob. Lang. Punkig. Knoten. Zöpfe. Also mein Pferd wird sich öfter im Let's Play ändern, dass ihr Bescheid wisst. Schweif. Akkurat. Fransig. Flippig. Unterteilt. Geflochten. Immer wuschelig. So ein Standardpferd. Am Anfang war es ein Standardpferd, aber später wird es dann sich ändern. Fies, lustig, realistisch. Schielend. Nehmen wir realistisch. Beinumfang. Wie fett die Beine sein sollen. Oh Gott, das sieht aber ein bisschen cursed aus. Obwohl ein bisschen breiter geht schon. So Hälfte finde ich ganz gut. Behornung. Einhorn. Spiraleinhorn. Stummel, Doppelhorn oder Dämon, Schon cool. Man kann auch die komplette Körperfarbe ändern von allem. Das ganze Pferd kann eine komplett andere Farbe haben, wenn man will. Ja. Mein Pferd wird erstmal zu Ferdinand. <lacht> mein altes Minecraft-Pferd. Ja. Für die, die es vielleicht noch kennen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie es aussah, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht falsch mit den Farben her. Ansonsten ist es egal, es wird nicht für immer dann bleiben. Mein Pferd wird sich, wie gesagt, öfters ändern. Ungefähr nach jedem Gebiet oder so, weil ich möchte ein bisschen mehr haben. Weil ich meine, man kriegt nur dieses eine Pferd im Spiel und dann gar keins mehr. Und deshalb möchte ich halt ein bisschen mehr machen mit dem Pferd. Ja, Nicht, dass das jetzt am Ende we äh, komisch wirkt, wenn mein Pferd dann irgendwie später mal weiblich und dann wieder männlich und dann wieder weiblich ist, weil ich ein bisschen Sachen ausprobieren möchte mit meinem Pferd. Im Endeffekt ist es ja das gleiche Pferd, aber halt... ein bisschen anders. Es ist nicht mehr das exakt gleiche Pferd. Keine Ahnung. So, ungefähr so wird es jetzt erstmal aussehen. Das ist Ferdinand... Fürs Erste, also die Augen, Moment, das bin ich dumm, Augenfarbe kann ich doch noch ändern Vielleicht irgendwas So vielleicht, ja keine Ahnung, wir ändern jetzt nicht so viel Aber ja, unser Pferd wird sich hin und wieder ein bisschen verändern Ich hoffe, das haben wir jetzt alle verstanden, ich guck mal ganz kurz, ob ich die Mähne nicht noch ein bisschen anders mache Lang finde ich zum Beispiel echt schön Hm Lass es mal auf, natürlich. Komm, egal. Wir werden es auf jeden Fall noch immer ändern. Das soll fürs Erste reichen. Das Pferd ist in Gefahr. Wir müssen dem Pferd helfen. Nur drei Kobolde? Ja, Kinderspiel. Und das war's schon. Bye-bye! Ja, bye. easy. Über 64 gerettet. Schön. Alles gut. Jetzt bist du in Sicherheit. Gute Reise oder noch? Aber das Pferd will nicht zurückgelassen werden. Es folgt uns. Mein Bauch kneift. Hopp hoch. Hä? Oh, was wird das? Sag bloß, du willst dich uns anschließen. <lacht> oh, wie süß. Willst du das Pferd in dein Team aufnehmen? Nein. Doch, natürlich. Na dann, komm mit. Das Pferd hat sich dir angeschlossen. Ab hier hätte ungefähr die Demo. Aber nein, es haben ein Pferd. Uhu. Und zufälligerweise ist genau hier ein Gasthaus, welches sich erweitert hat. Es ist größer als sonst. Da denkt man hat schon alles gesehen und plötzlich schließt sich ein Pferd unserer Gruppe an. Ein richtiger Brocken. Sieht echt sattlich aus. Oh, es ist das so süß. Hm. Ah! Das Pferd braucht auch einen Namen. Irgendwelche Ideen? Lassen wir doch Mike entscheiden. Hm. Man hat nur 10 äh, äh, Buchstaben frei. Aber es passt gerade noch so. Ferdi. Perfekt, ne? Ja, es passt perfekt. Ferdinand. Sorry für den schlechten Joke. Es geht nur um das alte Minecraft-Pferd. Vielleicht können sich manche noch dran erinnern. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ist es ist einfach ein schlechter Joke gewesen von damals. Äh, wie gesagt, wir werden Ferdinand ja nicht für immer behalten. Die Freundschaft wird sich vom Pferd nicht ändern. Aber das Pferd selbst wird sich ändern. Dass ihr Bescheid wisst. Ich kann es nicht besser erklären. Ferdinand, wie wär's damit? Genauso wie man bei Breath of the Wild zum Beispiel auch mehrere Pferde haben kann, denn er auswechseln kann. Aber trotzdem. Ja, weil man das Pferd ja nicht richtig auswechseln kann werde ich mit da die die Freund, äh, Freundschaft gleich bleiben. Wir lieben uns einfach direkt von Anfang an. Ferdinand. Danny, was meinst du? Ferdinand, das klingt fein. Ja, total niedlich. Alles klar, das wäre also geklärt. Unser neuer Gefähr, äh, Gefährte heißt also Ferdinand. Ja! Toll. Du hast jetzt einen Namen, und zwar... Ferdinand! <lacht> Ein Passt zu dir. Geil. Oh, wie kuscheln. Pferde sind nicht bloß liebenswerte, sondern auch tapfere Wesen. Freunde dich mit dem Pferd an, dann hilft es dir sogar im Kampf. Das geht am besten, indem du beim Pferd im Stall übernachtest. Also dann, nur keine Scheu vom Heu. Alles klar. Hä? Warte, was? Warum denkt es, was es will, lieber mit, mit Frederick? Ja. Oh Mann, wie gemein. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was ist denn los? Naja, du redest im Schlaf. Ziemlich laut sogar. Oh je, das tut mir leid. Du da hast dauernd gesagt, genau nach Plan. Du machst wohl Witze. Okay. So, wird man, so entwickelt man Freundschaft, in die man nicht schlafen kann wegen der anderen Person. Ja, okay. Ich will ja nichts sagen. Okay. Dann kommt Frederik. Dann gehst du jetzt zum Pferd, damit dir fröhlich ist. Hier eine Karotte für dich. Lass sie dir schmecken. Ferdinand, hat's geschmeckt. Yay! Oh nein, sagt mir nicht, das Pferd muss mit jedem wieder auch noch... Fre oh, so viele Freundschaften, die man schließen muss. Das ist zu viel für mich. Pam, pam, pam, bam. Ja, weil ich sowieso schon mit genug befreundet bin mit allen, kann ich ja mal ein paar Nächte alleine schlafen. Das stört mich jetzt auch nicht mehr. Ein Eisenzauberstab. Versuchen wir es nochmal. Komm, Mike, diesmal nimmst du das eine richtige... Geht doch. Das sieht richtig cool aus. Gib her. Oh, wie viel da hoch macht. Nice. Eine Kupferrüstung. Ja, okay. Ich mag zwar dein ein Bean Outfit, aber du musst ja auch mal stärker werden hier, ne? Muss auch mal mehr tanken können. So, Danny, was willst du? <lacht> Der Girkenklub, das passt ja perfekt zu Danny. Warte, wie teuer war das jetzt? Ich habe gar kein Geld mehr. Egal, für Danny mache ich's. Für Danny ist es worth it. <lacht> ja, lass <ist> es doch gelb. <lacht> geil. Einfach nur geil. Ein Wok. Okay. Du brauchst mal ein bisschen Geld. Ach, ich hab kein Geld mehr. Mist. Fast die heiße irgendwas nicht an. Unglaublich lecker! Alter, wie viel hoch. Fast die heiße, stachelige Schüssel lieber nicht an. Hier, du kannst ein haben. Anzieht drehen hier schön schön und dann darf Danny noch mal das hier essen unglaublich lecker genau wie ich es finde toll schön schön dann go gucken wir uns heute noch das Schloss an mit dem Pferd ich habe so ein geiles Team, ey. oh du dich feiern, mein Team so hart so, Papyrus, lässt uns jetzt durch? Treu, Sadat, Papyrus. Halt, Mensch! Hier geht es zu so Schloss anfangs. Bedauere, aber nur... Äh, so, du hast einen Brief vom Bürgermeister. Entschuldige, du darfst natürlich passieren. Dankeschön. Und ab jetzt... Wird alles blind und zum Beispiel, wie komme ich in zur Küste das müssen wir herausfinden? Stimmt, gibt es ja gesplittene Wege. Brauche Futter, Hat man hier wohl leckere, leckere seltene äh, Sachen findet. Schaut mal, man kann das Schloss von hier aus sehen. Imposant. Ob der König wohl zu Hause ist? Ich habe noch nie einen König getroffen. <lacht> In dem Outfit? Weiß ich nicht. <lacht> der Hof <Hofstuhl nach. lacht> Sieht so geil aus. Zeit auf beide zurückzugehen. Ich habe Lust auf starke Monster. Wo wollen wir lang? Hebel? Spielscheine. Ich bräuchte eigentlich schon ein bisschen Geld. Ja, komm, gehen wir zur Spielscheinen, aber wir uns. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Das sehe ich ganz genauso. Eine Kiste mit drei Spielscheinen. Und das war es wahrscheinlich hier. Gasthaus wahrscheinlich. Ein Bauch kneift. Nein, noch ein Gegner. Ich wollte nur die Spielscheine für Geld. Oh, oh, no, no, no. Das sind ganz viele. Warte, wie kann ich jetzt eigentlich irgendwie mit dem Pferd kämpfen? Oder kämpft das von alleine auch? Seinen Freund. Ach so, lass einen Freund einschlafen. Ach so. Das ist hier äh, uh, Support. Bam. Inakzeptabel. Erste stu -Aktion. Nochmal. Ha. Oh nice. Bauer. Bam. Bauer. Bunny. Bam. Schön. Bam. Und dann ich nochmal. Komm her. Bam! Mit dem Eisenstab. Muss wehtun. Mike, das war klasse! Wow! 69 waren das gerade. Das waren schon nice. Schnell! No, noch einer! Come on! Alles klar, dann machen wir das noch in dieser Folge. Dieses Level. Blitz! Geschafft. Er heult. Will ich mir angeben. Bin fast tot. Ich Sollte mich vielleicht heilen, um ehrlich zu sein. So ist ganz gut. Weil ich jetzt auch dran bin. Komm her! Bam! Und Freddy macht auch nochmal KO. Schön. Du, du, du, du, du. Schön, schön. So lob ich mir. Schön viel Essen noch sammeln. Und das Gasthaus. Und hiermit würde ich sagen, beenden wir diese Folge von Meetopia. Aber bevor wir es beenden... Das bewegt haben. Bereitangriff erlernt. Ein Angriff aus dem Sattel mit Potenzial für noch mehr Schaden. Ach, jetzt erst kann ich kämpfen mit dem Pferd. Alles klar. Naja, gut, nur, gut nur Freddy. Warum auch immer. Was geht denn da ab? Morgen, Ferdinand. <lacht> du bist aber gut gelaunt heute. Das geht so schnell? Okay. Loo! Aufsatteln, erlernt. Wer müden Füßen eine Pause gönnen will, schwingt sich aufs Pferd. Höher! Okay. Da kann man sich anscheinend heilen auf dem Pferd. I don't know. <lacht> naja, wie wird das was gewesen sein für diese Folge von Mitopia. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!